Grundrechenarten in Kalk. LibreOffice 6 Öffnen Sie Kalk und die Datei Grundrechenarten in Kalk.ods Sie befinden sich in der Tabelle Grundrechenarten.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 Setzen Sie den Cursor in Zelle I14 und klicken Sie auf das Symbol Summe. Es werden die darüberliegenden Zahlen in I9 bis I13 blau markiert angezeigt. Betätigen Sie die Eingabe. Es wird die Summe der Zelle I9 bis I13 in I14 angezeigt. Es ist zu beachten, dass auch negative Zahlen wie in I13 entsprechend mitberechnet werden. Sie setzen nun den Cursor in N9 und klicken wieder auf das Symbol Summe. Es werden in der Zeile die links davon befindlichen Zahlen I9 bis M9 blau markiert angezeigt. Betätigen Sie die Eingabe. Im nächsten Schritt kopieren Sie die Summenformel in I14 nach K14 mit Steuerung C und Steuerung V. In Zelle K14 wird nun die Summe der Felder K9 bis K13 angezeigt.